Gaspar hat in 2017 den OER World Congress in Ljubljana organisiert, wo viel über OER gesprochen wurde und die UNESCO hat einiges auf den Weg gebracht, aber der Prozess oder der Weg ist da nicht zu Ende gewesen. Jetzt passiert mehr bei der UNESCO, nämlich was? Das ist richtig. Jürgen, vielen Dank für die Einladung beim Kongress. Selbst wurde der sogenannte Ljubljana-OER-Aktionsplan äh, beschlossen. Der aber natürlich selbst auch nicht äh, nur während der drei Kongresstage entstanden ist, sondern äh, im Vorlauf bereits circa ein halbes Jahr vorher hat die UNESCO zusammen mit Partnerorganisationen dem Commonwealth of Learning, Hewlett, der Hewlett Foundation und so weiter äh, regionale ähm, Expertentreffen veranstaltet in der ganzen Welt. Dort wurden bereits, ähm, ich sag mal äh, Recommendations, jetzt sage ich es mal in Englisch, äh, regional äh, äh, zentriert eben beschlossen und dann äh, auf den Tisch gelegt. Ähm, vor dem Kongress geschah eine Online-Konsultation über diesen äh, Textentwurf, der dann natürlich während der drei Kongresstage, äh, während der einzelnen Arbeitsgruppen und den, der Sitzungen dann natürlich dann nochmal ausgearbeitet wurde und dann beschlossen wurde. Und dieser OER, Ljubljana OER-Aktionsplan, ähm, der gilt jetzt als Grundlage ähm, für die UNESCO, die im Herbst dann, auf der ihrer Generalkonferenz beschlossen hat, äh, zwei Jahre später, also auf der nächsten Generalkonferenz, eine sogenannte Recommendation, also eine Empfehlung, das ist ein äh, äh, rechtlich verbindliches Instrument. Das heißt, Recommendation hört sich so unverbindlich an, das ist aber bei der UNESCO ein sehr verbindliches Instrument weil die UNESCO eine, eine zwischenstaatliche Organisation ist, also nicht so wie die Europäische Union, zum Beispiel supranational, gilt eine Empfehlung wirklich als direkt nach einer Konvention als das stärkste rechtliche Instrument, über das die Organisation verfügt. Natürlich müssen sich jetzt Mitgliedstaaten nicht an diese Empfehlung halten, aber trotzdem müssen alle Mitgliedstaaten regelmäßig. Das heißt, es wird dann noch beschlossen, also alle ein, zwei, drei Jahre äh, über den Stand der Dinge, also über OER in, ihrer, in ihrem Land dann berichten. Das heißt, es ist also auf jeden Fall eine Angele verbindliche Angelegenheit. Und was ich hier noch sagen kann, also der Prozess, der, der hat jetzt mittlerweile schon begonnen. Okay, erst in anderthalb Jahren wird diese Empfehlung beschlossen auf der nächsten Generalkonferenz, Herbst 2019. Aber ein erster Entwurf dieser Empfehlung, den haben wir bereits. Und der ist auch äh, im Netz online äh, schon einsehbar. Und äh, es ist auch erwünscht, dass, ich sag mal, die ganze Welt jetzt daran teilnimmt und ihren, ihre Beiträge, ihre Ideen, ihre äh, Kommentare und so weiter abgibt. Das heißt, auf eurer Webseite wird dieser äh, Entwurf, ich sag mal wahrscheinlich verlinkt und äh, wir hoffen natürlich auch von slowenischer Seite auf, auf, eine, auf unzählige Beiträge. Wann ist die Deadline? Äh, 1. Juni, das heißt wir haben noch knapp fünf Wochen circa Zeit. Und wenn man das Video später sieht, guckt man mal einen Kalender, aber hoffentlich noch rechtzeitig, um da Beiträge zu liefern. Denn, ja. das muss man vielleicht noch kurz als Zusatz sagen, dass es so eine ganz offene Konsultation gibt, ist jetzt ja auch für die UNESCO fast revolutionär. Sehr untypisch und revolutionär, ja, weil normalerweise, egal bei was für Dokumenten, die die Organisation beschlossen hat, also im Moment ist gerade sehr stark auch in den Medien die sogenannte Jugendstrategie, die besteht schon seit fünf Jahren. Die UNESCO-Jugend, das ist eine... Ja, Youth Strategy auf Englisch ne? und die besteht schon seit fünf Jahren, äh, soll für die nächsten, also insgesamt zehn Jahre gelten, aber kein Mensch weiß, wer diese Strategie verfasst hat, wo die entstanden ist, wer da mitgearbeitet hat, wer überhaupt gefragt worden ist, was da rein muss in diese Strategie. Äh, jetzt hat die UNESCO immerhin ein, ein äh, drittes Unternehmen beauftragt, eine Evaluierung dieser Strategie vorzunehmen. Da kommen jetzt wenigstens auch, ich sag mal, dritte Person mit hinzu, vor allem Jugendliche, die diese Strategie dann am meisten betrifft. Hier ist es so, wir haben es wirklich geschafft, also natürlich mit Hilfe anderer Partner, Organisationen, anderer Mitgliedstaaten, dass wir die UNESCO überzeugt haben, erstens vor dem Kongress den Aktionsplan, ich sag mal ein bisschen zugänglicher und offener zu gestalten. Das ist auch schon im Vorlauf des Kongresses für knapp vier Wochen zwar in der Sommerzeit geschehen, aber es gab Weltweit äh, Kommentare, auch aus Deutschland sehr stark sogar. Und dieses Mal äh, ist erstens mehr Zeit da, es ist, nicht, ist es keine Urlaubszeit und zweitens ist, das, ist die ganze Sache noch mehr publik gemacht worden. Das heißt, ich glaube, die Gemeinschaft äh, ist jetzt informiert genug und wir sind wirklich froh, dass wir eine so, ich sag mal, äh, eine solche alte und eingerostete Organisation äh, ein bisschen bewegen konnten. Ganz herzlichen Dank für das Interview und insgesamt für die vielen Arbeit, die du machst aus Slowenien. Dort bist du bei der UNESCO-Kommission und Super. bist inzwischen ja auch. aber weltweit unterwegs und äh, einer derjenigen, die OER-Maßgeblich vorantreiben. Jetzt wünsche ich uns erstmal noch eine spannende Konferenz. Nochmal danke dir. Das haben wir. Und wir sehen uns auch bald wieder bei euch beim nächsten OER-Festival. Und vielen Dank. Das hoffe ich. Alles Gute. Tschüss.